hallo liebe individualisten und herzlich willkommen zu einer neuen folge einem neuen video hier individuell unterwegs ich bin der chris und wir haben heute samstag den 18 februar 2017 ich bin mal wieder auf meiner hausstrecke unterwegs auch zu dem, zu meinem lagerplatz den ihr vom letzten video schon kennt und werde dann heute noch zwei neue Ausrüstungsvideos machen, weil ich habe mal wieder ein bisschen was gekauft. Ähm, und möchte aber auch so ein bisschen mein Lager dort ein bisschen weiterbauen. Ähm, möchte mir dafür meinen Rucksack irgendwo was machen, wo ich den Rucksack ordentlich aufhängen kann und so weiter. Ja, und ihr könnt so natürlich wieder mit dabei sein. Ähm, wettermäßig ist es heute jetzt nicht gerade sonnig, es ist aber relativ mild. Wir haben so um die 3 bis 5 Grad plus in etwa. Wir haben also massives Tauwetter, man sieht es auch im Hintergrund. Es ist da jetzt nicht mehr allzu viel vom Schnee übrig. Das einzige, was noch ist, ist das Eis auf der Forststraße. Das ist ein bisschen unangenehm, aber okay, was soll's. Und ja, in dem Sinne wäre ich heute mal das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, wäre ein bisschen am Lager bauen. Ja, Wenn ihr Lust habt, kommt es doch einfach mit. So, ich bin jetzt nicht ganz in dem Lagerplatz, wo ich das letzte Mal war. bin noch ein Stück hochgegangen, weil mir das dann doch etwas zu nah am Weg war. Ich ähm, habe jetzt einen sehr schönen Platz gefunden und dabei meinen Rucksack abstellen, ähm, damit er nicht am nassen Boden liegt. Es war nämlich jetzt wieder an zu so regnen, zwischendurch immer wieder. Und werde ja, jetzt dann da hinten meine Hängematte wieder spannen und das Tarp. also zuerst das Tab und dann die Hängematte rein, damit es knapp wird ja, dann werde ich da ein bisschen Lager bauen und bisschen Ausrüstung vorstellen eins davon wird die Feldflasche von Stanley sein der Adventure Serie ja und Fange es einfach mal an, damit ich ins trocken wegkomme. Ja, das Basislager steht. Ich habe also die Hängematte da zwischen den beiden Buchen gespannt, hab drüber, ich habe jetzt auch im Rucksack. Ah, den, den Rucksack in der, in der Hängematte drinnen damit er jetzt mal im Trockenen liegt und ja werden wir jetzt dann wir hier das alles gemütlich machen werden wir haben hier noch einen dicken Ast suchen, mit einer Gabel, wo ich den Rucksack dann draufhängen kann. Irgendwas in die Richtung. Ich habe auch da vorne jede Menge Zunderschwamm gefunden, auf einer abgestorbenen Buche. Ja, der ganze Platz ist eigentlich schon ganz nett. und jetzt werde ich mal ein bisschen Material suchen um mir einen Ständer für meinen Rucksack zu machen ich habe auch noch meine Isomatte mit die könnte ich unten in die Hängematte reintun mal schauen wie lange ich hier draußen bleibe ich weiß noch nicht aber ja Wichtig ist, mal Basislager steht. Da bin ich gespannt, dass ich einen trockenen Platz habe. Alles andere hat jetzt Zeit. Ja, oh. ha, hallo? Ist jetzt auch wieder da. Ja, ich habe jetzt vorher noch ein paar, wieder zwei Ausrüstungsvideos gemacht. Und einmal mit der Feldflasche von Stanley. Das gibt es natürlich auch. Dann hier im kanal und noch ein zweites mit einem kleinen naturschleifstein mit dem habe ich vorher meine messer noch geschliffen dass die wieder schön scharf sind ja und ich genieße jetzt noch ein bisschen die ruhe da draußen es regnet zwar aber ist jetzt überhaupt kein problem ich habe mein tab schön abgespannt relativ flach und breit über mir und dadurch, dass kein Wind geht, funktioniert das ganz wunderbar, also ich brauche jetzt das nicht irgendwie Dach für mich runterspannen. Habe jetzt einen wunderschönen Blick, auch da nach unten, ins Tal und auf die den fast Urwald da rund um mich herum. Ähm, hier liegen also sehr viele alte, umgestürzte Bäume. Vom Wind gebrochen oder auch vom Schnee. Ja, ist echt schön da. Und wisst was? Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das ist mein Blick direkt aus der Hängematte und den Tal. Herrlich, oder? Was meinst du? Ja. Diese Ruhe. Herrlich! Ja, Leute, das Lager ist geräumt, Die Spuren beseitigt, kein Müll, so wie sich das gehört, never leave, never leave a trace und ja, ich glaube der Platz da, der ist richtig gut und ja, da komme ich noch öfter her auf jeden Fall, ich habe auch da noch etwas Platz kann ich mir nochmal ein Hub aufbauen oder so oder ein Zelt. Ich habe jede Menge Totenholz da drin liegen. Ich habe auch einige ähm, Baumfilme gesehen, die man eventuell als Zünder verwenden kann. Hm, mal schauen, was es denn der noch so ergibt. Ja. Und jetzt marschiere ich mal wieder Richtung Heimat. Ja, wie werde ich jetzt noch ein klein vorstellen? Leute, die Tour ist für heute so gut wie fertig. Ich habe jetzt noch ein paar hundert Meter bis ich daheim bin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Auch wenn das Video heute vielleicht eine Spur kürzer wird. Aber dafür gibt es ja Ausrüstungsvideos, die sich anschauen könnt, noch zusätzlich. Dementsprechend ja ist das halt jetzt so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich von euch für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video einfach wieder. Ich wünsche euch viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.